Ein Vorteil der digitalen Lehre ist, dass man sehr einfach kleine Umfragen in seine Lehre einbauen kann. Und ich möchte hier gerne mal drei Beispiele vorstellen, welche Arten von Fragen ich dabei in meine Lehre einbaue. Das erste sind Fragen zur kognitiven Belastung, wie stark also eine Frage die Studierenden kognitiv herausfordert, wie schwierig also sie die Aufgabe empfinden. Und dazu kann ich auf jeden Fall empfehlen, mal die Literatur sich zur Cognitive Load Theory anzuschauen. Dann als zweites Fragen zum Vergleich von verschiedenen Lösungswegen, besonders bei Übungen halt relevant, wenn Sie verschiedene Lösungswege zu einer Aufgabe miteinander ins Verhältnis setzen wollen und dann einen Überblick bekommen wollen, wie viele Studierende haben den Lösungsweg A gewählt, wie viele Studierende den Lösungsweg B. Und dann halt inhaltliche Fragen, bei inhaltlichen Fragen gibt es jede Menge Literatur dazu, wie man die sinnvoll in seine Lehre einbauen kann. Wer sich dafür interessiert, kann man recherchieren zu den Themen Formative Assessment, Responsive Teaching oder auch Diagnostic Questions. Da geht es also darum, die Fragen so einzusetzen, dass man eben nicht nur herausfindet, wie viele Studierende haben die richtige Lösung gewählt, sondern auch welche Fehlverständnisse, welche Missconceptions gibt es und wie kann man die dann korrigieren bzw mit der richtigen Lösung kontrastieren. Und diese drei Beispiele möchte ich mal kurz in Zoom zeigen. Sie können das Ganze natürlich in verschiedenen Systemen umsetzen, in Lernplattformen wie zum Beispiel OpenOLAT oder in Videokonferenzsystemen wie in Zoom. Und da es dort besonders einfach geht, zeige ich einmal das Beispiel in Zoom. Wenn Sie in Zoom eine Umfrage starten wollen, gehen Sie hier auf den Umfrage-Button. Wenn Sie dazu nochmal genauere Informationen haben möchten, dazu habe ich auch nochmal ein Video erstellt wie man diese ähm, Umfragen in Zoom genau erstellen kann und so kann dann eine Umfrage beispielsweise aussehen. Ich habe hier drei Fragen als Beispiel einmal eingefügt. Das erste wäre eine Frage zum Cognitive Load. Wie haben Sie persönlich den Schwierigkeitsgrad der Aufgaben zur heutigen Sitzung empfunden? Von sehr niedrig bis sehr hoch, hier auf einer Sechs-Punkte-Skala. Damit kann man sich also gut einen Überblick verschaffen, ob der Schwierigkeitsgrad angemessen war der Aufgaben. Dann ein Vergleich von Lösungswegen, wie haben Sie die Aufgabe Nummer 2 gelöst mit Hilfe, also mit der Hilfe zum Tabulate Befehl, Help Tabulate oder mit dem Menü, das sind halt hier die zwei ähm, Möglichkeiten, eine Aufgabe in der Statistik Software ähm, zu lösen. Und dann eine inhaltliche Frage als Abschluss, welche Lagemaße können für eine ordinal Variable ermittelt werden? Hier kann ich also prüfen, ob diese Konzepte bereits verinnerlicht wurden von den Studierenden. Und da, sie, da man hier mehrere Kreuzchen setzen kann, kann man dann in Zoom auch sagen, dass es eine Frage mit Mehrfachauswahl sein soll, was dann an den eckigen Kästchen erkennbar ist. Die Studierenden können hier also mehrere Antworten auswählen, bei den Fragen oben konnten sie jeweils nur eine Antwort auswählen. Und das Schöne ist jetzt bei diesen inhaltlichen Fragen, dass ich dann erkennen kann, wie viel Prozent der Befragten antworten korrekt. Aber auch die falschen Antworten sind natürlich höchst interessant, weil ich dort dann die Misconceptions erkennen kann und dann eben darüber diskutieren kann mit den Studierenden, warum haben sie denn hier zum Beispiel auch das arithmetische Mittel angekreuzt und aus welchen Gründen ist die Antwort dann richtig oder falsch. Soweit als kleiner Einblick in drei verschiedene Möglichkeiten, Umfragen in der Lehre zu nutzen.